Alter! <lacht> Alter, war das heftig! Hallo Freunde der Virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und ja, wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian. Das ist Ben, also der muss immer dabei sein, wenn es eine Aufnahme hier gibt. Und ihr seid auf Tupac VR, hier gibt es alles rund um das Thema VR, egal ob äh, Gameplay, Hardware-Videos, äh, news sendung Und äh, ja, heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen, das nennt sich Propagation VR. Und das gab es schon äh, seit längerer Zeit als ähm, ja, Free-Game, sage ich mal, oder Free-Game-Erfahrung. Und... Ähm, ja, ich habe sogar ein kleines Unboxing hier heute für euch und äh, das scha schauen wir uns gleich mal an, denn der Entwickler hat mir auch, äh, ja, was geschickt und ja, Propagation ist ein Game, wo wir statisch ähm, an einem Punkt stehen, wir können uns aber in alle Richtungen drehen, per snap oder auch im Realen und müssen dann, äh, ja, Wellen von Gegnern wegknallen. Das Ganze geht ungefähr in 30 Minuten und äh, ja, Propagation war als äh, Free-Version verfügbar und hat jetzt einen Koop-Modus äh, bekommen, ein DLC sozusagen. Das man aber kaufen muss, kostet momentan 6,96 Euro, ist im Angebot normalerweise 8,19 Euro und das gilt noch bis zum 15. Februar. Und äh, also ich habe es mit dem lieben Chris Reality gespielt, wer den Chris nicht kennt, Unten in der Beschreibung ist ein Link. Also schaut mal auf seinen Kanal. Lasst ihm bitte ein Abo da. Der wird sich mit Sicherheit freuen. Und der macht auch echt coole Gameplays. Testet äh, ja auch alles rund ums Thema VR. Also äh, ja, schaut euch den Kanal mal an. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir beide uns mal hier das Paket an, oder? Also, ich habe noch nicht alles durchgeschaut, aber schauen wir uns das erste Mal an. Das ist ein kleines Poster: Propagation. Und äh, der Entwickler ist Dev Studios und die haben zuletzt auch äh, Ragnarök ähm, rausgebracht. Das sind lauter kleiner Karten, auch äh, Post, so eine Art Postkarte oder Foto. <lacht> auch echt cool. Mega nice. Da muss der Ben natürlich direkt äh, draufsteigen, aber. <lacht> Na, der geht lieber auf dem PC. Ist ihm äh, lieber. Was haben wir denn sonst noch hier? Ganz viele kleine Aufkleberchen. So eine Art Bierdeckel. <lacht> Propagation. Mit dem Handlogo. Finde ich echt nett, wenn äh, Entwickler sowas auch äh, rumschicken. Nochmal eine Karte vom Entwicklerstudio. Und hier nochmal so coole Aufkleber vom Game, Propagation, Entwickleraufkleber und das P-Logo. <lacht> ja, cool. Also sowas, so, sowas freut mich auch, ähm, wenn ich sowas mal erhalte von den Entwicklern als, als Dankeschön auch. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal die Seite an von Propagation, also die Steam-Seite erstmal. Und, ähm, so, hier sind wir auch schon, genau, jetzt sind wir hier auf der Steam-Seite und das Spiel kostet 6,96 Euro, wie gesagt, das ist eine kleine Erfahrung, das heißt, ähm, ja, wir haben 30 Minuten Spieldauer ungefähr, habe ich mit dem Chris gebraucht und, äh, ja, was wir nachher hier zur Verfügung haben an Waffen und so weiter, das zeige ich euch gleich, denn der Entwickler hat mir auch so ein PDF-Dokument mitgeschickt und ich muss erstmal sagen, grafisch ist das der Hammer, atmosphärisch ist das der Hammer, vom Gameplay, gut, ist ein bisschen altbacken, denn äh, wir stehen nur statisch an einer Stelle und die Gegnerhorden kommen, wir können uns nicht bewegen. Also da hätte ich mich ein bisschen, äh, hätte ich mir ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit gewünscht, dass wir wenigstens da so ein bisschen äh, im Umkreis von, weiß ich nicht, 10 Metern so rumlaufen können per, per Free Locomotion oder Teleport. Das wäre natürlich viel geiler gewesen. Aber man steht quasi so Rücken an Rücken oder nebeneinander und ähm, man muss natürlich auch gut zusammenarbeiten. Das heißt, äh, wenn einer einen Gegner sieht, auch gerne mal sagen, links, rechts oder da hinten ist was. Weil manchmal gibt es auch so Schleicher, die, ey, die sind so leise, die hört man auch nicht. Und auf einmal stehen die äh, hinter einem. Und ähm, ja, das Ganze ist ziemlich also chaotisch, man kann kaum durchatmen, man ist immer am Nachladen, am Ballern und, also mir hat es Spaß gemacht, keine Frage und für den Preis kann man das echt mal mitnehmen, ist eine echt nette Erfahrung und äh, das Entwicklerstudio zeigt hier, was sie können und äh, war halt ein erster Versuch mal und wir können uns mal ganz kurz anschauen, was die denn so alles gemacht haben. Genau, wie eben schon erwähnt, Ragnarök haben sie noch äh, rausgebracht, und äh, Propagation war das Erste, was die rausgebracht haben. Und äh, ja, Ragnarök habe ich noch nicht getestet. Äh, muss ich mal schauen, ob die mir da auch einen Key zur Verfügung stellen. Äh, Denke ich mal, dass sie das auf jeden Fall machen. Also wenn ihr da auch ein Gameplay sehen möchtet, gerne mal in die Kommentare rein. Und äh, das kostet 16,79. Und ja, wie wir hier sehen, ähm, man muss halt den Takt vorgeben auf so einem Wikinger-Schiff. Und äh, das mit, ich glaube, so ein bisschen... Heavy-Metal-Musik, ne? Keltenrock bis Viking-Power-Metal, ja. Soll ganz coole äh, Musik beinhalten. Ja. Rhythmusspiele sind nicht so meins, also dann lieber Propagation, aber wie gesagt, äh, die Spiele haben auch ihre Daseinsberechtigung. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier äh, What You Need to Know an. Und das ist so ein bisschen was erklärt, was, äh, was ein Virus gibt und äh, ja, wir in einer ähm, U-Bahn sind ist halt eine Apokalypse, ne? Die, die Menschheit ist kurz vor Ende, sage ich mal, und äh, ja überall laufen Zombies und irgendwelche Monster rum. Das sind wir beide hier, ne? Die wir dann spielen die Charaktere. Also grafisch sieht es echt sehr gut aus, muss ich sagen. Lief auch echt flüssig. Die Soundeffekte äh, sind echt grandios. Und äh, ja, wie ihr eben gesehen habt, ich habe mich auch tierisch erschrocken am Anfang. <lacht> also ähm, echt Wahnsinn. Was ich mir noch gewünscht hätte, dass man nach jeder Runde äh, eventuell neue Waffen bekommen kann. Upgrades für die Waffen. Ähm, ja, das wäre echt cool gewesen. Ja, Gegnertypen haben wir hier. Spinnen, äh, Zombies. Das sind unsere beiden Waffen. Das ist einmal eine Pistole, einmal eine Shotgun. Die Shotgun müssen wir wirklich äh, nach unten hin so laden. Und dann auch immer nach jedem Schuss auch durchziehen. Also, tschak, tschak, ne? <lacht> Nachladen sozusagen. Und äh, ja, das wird echt stressig, teilweise, weil da so viele Gegnerhorden kommen, ist Wahnsinn. Macht aber trotzdem Spaß. Ähm, die Shotgun hat halt kein, keine Lampe drauf, das ist halt äh, das Negative daran. Ähm, die Pistole hat eine Lampe drauf. Und äh, ja, das Ganze funktioniert echt gut. Also ähm, wir haben unten, unten unserem, ähm, ja Waffengürtel, sage ich mal. Und ähm, wir haben eine Pistole und äh, die Shotgun und können dann nachladen. Hier sehen wir nochmal einen äh, Typ, Gegnertyp, einmal Zombie. Das sind die Crawler. Und dann die Spinnen. Einmal gibt es große Spinnen und dann kleine. Die Kleinen sind auch ein bisschen lästig, weil die, die sind so schnell, die, die sieht man teilweise gar nicht. Ja, und das ist der Bosskampf, äh, den man am Ende dann hat. Und äh, danach ist dann auch Schluss. Äh, aber werdet ihr gleich auch im, im Video sehen. Und äh, das habe ich jetzt gar nicht äh, so auf dem Schirm gehabt, was wir gespielt haben. Ich glaube, wir haben normal gespielt. Ich ähm, glaube, der Chris hat den, hat den Dings gemacht, den, den, äh, den Server. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er eingestellt hat. War aber trotzdem hart. Also ich fand es teilweise hart, aber ich, ich bin zweimal gestorben, Chris nicht. Ähm, ich denke mal, äh, man, ich glaube, man kann über, über zehnmal sterben und man spawnt danach. Ja, Leute, ich würde sagen, wir können jetzt hier noch ein bisschen durchgehen, da sind noch ein paar Bilder und so weiter und so fort, aber ähm, wie gesagt, ich, ich finde das Spiel äh, echt gelungen, also als, als VR-Erfahrung, sage ich mal, und für den Preis vollkommen in Ordnung. Man kann es auch mit Sicherheit öfters mal durchspielen, für eine für ne Runde Action ist es auf jeden Fall gut, aber erwartet jetzt nicht den, den Mega äh, das Mega Spiel, sage ich mal, aber äh, wenn man sieht, dass das das erste Projekt ist, was dieses Entwicklerstudio auf die Beine gestellt hat, ist das sehr, sehr gut und äh, atmosphärisch genial. Also wenn die mal so ein richtiges ähm, Horror-Shooter-Game auf die Beine stellen mit einer richtigen Story, äh, also ich glaube, da können die richtig was Geiles auf die Beine stellen. Ich hoffe, sowas kommt noch. Wäre cool, wenn es da einen richtigen Story-Modus von Propagation gibt. Und jetzt würde ich sagen: Viel Spaß beim Game. Ready? Oh, ja. Alter! Alter, war das heftig! Okay. Das war cool. Fieser Jumpscare wurde einfach nur Spielstart. Ach, jetzt kommt das. Echt? Wanna Death Studio, sag mir doch mal was. Wanna Death, Wanna Death. Wanna Death. Hast also, du das Kostenlose so schon mal gespielt? Nein, bis jetzt noch nicht. Nur Trailer mir angeschaut. Mhm. Aber ich bin echt gespannt, wie es jetzt äh, wird. Also ob genau im Koop, ne? Ist natürlich auch nochmal noch mal ah. was anderes. Ah, ich sehe meine Hände. Oh cool. Ah, da ist der Chris. Also grafisch sieht das echt mega aus. Ja. Ähm, ich kann mich nicht fortbewegen, du? Nee, ich glaube, das ist so, weil hier irgendwas passiert jetzt, glaube ich. Okay. Habe ich nämlich also, schon mal beim Oberhengst das gesehen? Ah, ja. Oh. Oh, wir haben auch eine Schmuck, Die habe ich mir gerade auch genommen. Das war schon mal das Ach, wir können uns anscheinend gar nicht bewegen. Ich pack mal kurz die Schrotflinte weg. Au. Ich oh. hab schon ein bisschen Angst Geht mal der Lars. Jawoll. Bam. Oh, da kommt wieder was. Wien lädt man nach? Ah, okay. Mann, Mann, Mann, du! Oh! Hinter uns passiert was. Okay. <lacht> Du musst nachladen. Ja, ich gebe dir Feuerschutz. Okay. Ich will auch gerne mal die Schrotflinte nachladen, aber ja. so. Das ist aber kompliziert, oder? Ich kann reinstecken. Okay. Ja, du mir dann reinstecken wieder, ne? Vorsicht, links und rechts. Die sind gerade gefühlt überall. Die Schrotflinte bräuchte aber irgendwie eine Lampe. Komm, komm, komm. Alter. Alter, <lacht> geht es aber gut auf hier Nachladen ist ein bisschen äh, Arcade-mäßig, aber gar nicht schlecht für das Game, finde ich Wow Ich, ich war hier gerade am Nachladen <lacht> so nachladen Direkt nachladen, wenn die von ein bisschen weiter weg sind noch. Nachladen. Oh, jetzt ist da hinten einer, der schießt. Und ich müsste eigentlich nochmal meine Schrotzlinsen nachladen. Scheiße! Ach du Scheiße, guck mal da hinten, auf uns lauert. Lade deine Schrotflinte nach. Wow! Chris? <lacht> Wir haben es geschafft. Sir, we have here. Yes! The chopper! Get to the chopper. <lacht> Don't worry. Everything is under control. Sehr gut. <lacht> Please excuse my men. They've been on edge ever since we lost contact with headquarters. Listen to me. This virus doesn't just bring back the dead. The lab discovered some cases of mutations and even multi-species hybrids. Uh -huh. We can't stay here. We'll try using the subway to leave the city. But before that, we'll have to get the generator back up. You two, hold the position. Yes, sir. Cooper, come with me. Nur mal schön nachladen. <lacht> ja, klar. Du bist der Erste, der tot ist. Boah, ist das dunkel hier. Ja. Also Chris, wir sind wieder alleine gleich. <lacht> Boah, guck mal... Oh, ob das jetzt endlos geht. ist die Frage. Guck mal, wie dunkel das da ist. Oh Gott. Ich hätte ja gerne noch Waffen-Upgrades oder so. Oh Gott. Ja. <lacht> Alter! Du bist hässlich! <lacht> <lacht> Chris, ich hab kein gutes Gefühl hier. Ich habe mich jetzt im realen Raum gedreht, weil ich es hier gar nicht so schnell gemacht habe. Ich drehe mich die ganze Zeit schon im realen Raum. Da ist der ja, gute Idee. Der wäre ganz normal weiter, wie er gar hast du hingegangen. Oh ne, mit der Pistole fühle ich mir sicherer, weil ich was sehe. Ja, ja. Hör auch mal was. Ja. Da Oh oh Okay <lacht> Da kommt was Oh, jetzt kommen sie wieder von allen Seiten Chris, Chris, Chris Alleine hätte ich das nicht ausgehalten. Da. Oh, du bist hässlich. What the hell? Da hinten ist was. Oh, wie schnell die bei einem sind. Ja, von, von mir, von meiner Seite kommt aber auch. Chris, ich bin tot. Alter. Nein, lass mich nicht alleine, ja. Ich bin tot. Remaining, ach also, wir haben noch. Okay, wir können gleich, ich kann gleich dazu stoßen. <lacht> Bisschen müssen wir noch, Chris Schrotflinte wenn, wenn du leuchtest, kann ich mit der Schrotflinte schön Ich eine doppelläufige. Schnell, schnell, schnell. Das ist eine gute Taktik mit der winter Der Schleicher Fuck Boah Was ist jetzt los? Jetzt fühlt ich mich irgendwie besser hier. Boah, aber alleine ist das mit Sicherheit halt heftig, oder? Oh no! Spinnen! I hate Spiders. Ja, da sind sie wieder, ja. Hey! What you do to my men? Oh, you're oh, Chris. Hier ist ein bisschen Blut, ne, auf dem Boden, aber nur ein bisschen, oh Gott. Ich bin, ich sehe gerade alles rot. Aber oh, die kleinen Spinnen sind übelst. <lacht> Ist ein wenig stressig, oder? laden. Mein Gott! Krass wie die sogar die Becher um, umkippen, die kleinen Viecher. Oh, oh Endgame. <lacht> ja, war ja klar. Das ist so krank. Der ist natürlich entkommen, ne? Alles klar. Da oben! diese komischen Dinger drücken, ne? Hauen. Am Bauch hat er noch einen, glaube ich. Eiterbeulen. Haus war ab. Oh, der war im Bauch. Jetzt aber. Jawohl. Oh, so schnell kann ich gar nicht schießen hier. Alter, der ist hässlich. <lacht> Was macht es? Nee, ey. Ich, ich mag den nicht. Warum ich hier wieder? <lacht> Warum ich hier? Komm. Down. Uh, 9 Sekunden, 8, 7 Go Chris, ich bin jetzt wieder da <lacht> So, I'll be back Jawohl, jetzt kommt ein Zug, komm ja, voll! So Bam! Biatsch! Oh, ja, ja. So, du bist ja nur noch ein kleiner blutender Lappen. End of game. Zweimal kaputt gegangen bin ich. Oh so, ich war. Ja, also... Ich, ich hätte mir lieber gewünscht, dass man hier wirklich auch... Ja, sich hin und her bewegen kann, ne? Also, dass man nicht statisch auf der Stelle steht. Aber es ist das erste Projekt, glaube ich, von diesem Entwicklerteam. Und die haben sich eigentlich hieran erstmal versucht, um was Größeres auf die Beine zu stellen. Und ja, der Koop-Modus ist jetzt das nächste. Ist auf jeden Fall cool umgesetzt, oder? Gefällt mir. Auf jeden Fall für ein Ründchen. lange raus jetzt? mal, ich guck mal. Ich weiß. Ja. Also, ich könnte jetzt nicht nochmal spielen, weil das ist echt extrem anstrengend, ne? Also du bist ja ständig am Nachladen, ne? Ja. <lacht> Guck mal hier! <lacht> ja Leute, wie gefällt euch das Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's Bildschwarz. Genau. Aber wir hören, wir hören uns ja immer noch. Ja, das ist das ganze Spiel. Also ein Koop. Ich hab's leider noch nicht probiert, aber um ein Koop war es ganz lustig. Ja, probiert's einfach mal aus, ja. Ist echt mal was anderes und wer Horror mag und Shooter mag, äh, der kann hier echt, echt mal zuschlagen. Im Koop hat es jetzt echt Bock gemacht. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt im Solo äh, so Spaß gemacht hätte, weil es auch ziemlich anstrengend und äh, auch teilweise echt beängstigend ist. cool ne? gemacht, ja. Ja Leute, schreibt es einfach in die Kommentare, wie findet ihr das Game hier und äh, ich sage von meiner Stelle aus Tschüss. Definitiv nicht. Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Habt eine coole Woche. drei. Ciao. Ciao.